Hallo, willkommen zu einem neuen Video in eigener Sache. Heute geht es darum, dass der für uns zuständige Familienrichter am Amtsgericht Ulm, der Herr Dr. Markus Bühler, ein Kinderrechte-Schänder ist. Bevor ich in die Details gehe, der Hinweis, wenn ihr über alle neuen Videos benachrichtigt werden wollt, dann klickt auf den Abonnieren-Button hier im Freifarm-YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr wirklich über alle neuen Videos unterrichtet werdet. Ja, der Herr Dr. Markus Bühler hat ja bekanntlich in mehreren Beschlüssen entschieden, dass unsere Kinder von mir angeblich geschädigt werden und zwar, weil ich mit denen über das Wechselmodell geredet habe. Das ist die gleichberechtigte Erziehung von getrennten Eltern. Diese Entscheidungen wissen wir mittlerweile basieren auf einer Lüge. Der Herr Bühler hat trotz mehrere Hinweise von meinen Kindern, auch von mir, in denen detailliert geschildert wurde, wie sie von der Mutter und deren Umfeld eingeschüchtert werden. Hat er trotzdem behauptet, die Kinder würden von mir geschädigt, nicht von der Mutter. Und es hat ein Psychotherapeut endlich mal mit einem der Kinder reden können. Und dieses Kind hat genau das bestätigt und hat sogar eine heimliche Audioaufnahme gemacht. Die zeigt, dass der Familienrichter Dr. Markus Bühler völlig falsch gelegen ist und bewusst gelogen hat, also unwahre Tatsachenbehauptungen gemacht hat. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie sowas passieren kann bei einem Familienrichter, der ja eigentlich, wo man denkt, er würde die Kinderrechte garantieren und wahren für Kinder, die ja im Grunde. Diejenigen sind, die schutzlos sind in unserer Gesellschaft und ja den Schutz des Richters brauchen. Genau das Gegenteil war der Fall. Der Herr Dr. Markus Bühler hat mehrere der Rechte in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen gebrochen. Da könnte ich jetzt eine lange Liste aufzählen. Das mache ich aber hier nicht. Ist auch nicht nötig, weil wenn ein Richter wie der Herr Dr. Markus Bühler bewusst lügt, und damit Kindern schadet, indem er die psychische Gewalttäterin, nämlich die Mutter, und deren Umfeld, das sich an dieser psychischen Gewalt beteiligt, schützt oder sogar unterstützt mit seinen Beschlüssen und noch nicht mal eine Audiodatei hören will, die ihm die Tochter, die älteste Tochter, gibt in einer Anhörung des Kindes. Und er will es nicht hören, weil er sagt, weil er das Kind fragt, ob denn die Mutter davon weiß, dass sie die Aufnahme hat. Und das Kind sagt natürlich nicht, weil sie heimlich aufgenommen wurde, um die psychische Gewalt dem Richter zu beweisen, damit er was tut, um die Kinder zu schützen. Und dann sagt der Herr Dr. Markus Bühler, dann will er es nicht anhören. Dann müssen wir doch gar nicht, wie es die Frau Lamprecht vom Bundesjustizministerium fordert, darüber nachdenken, Kinderrechte im Grundrecht zu verorten, da einzugliedern. Was bringt uns denn sowas, wenn Richter wie der Dr. Markus Bühler selber noch lügen, um Kinder diese Rechte zu nehmen? Da muss er so ein Richter erstmal wieder zurück ins erste Semester und dann muss er daran erinnert werden, dass Richter nicht zu lügen haben. Und wenn sowas geschieht, dann ist es das Schlimmste, was man Kindern antun kann, dass ein Richter bei einer Entscheidung, die nur Erwachsene trifft, lügt. Okay, ist auch falsch, aber wenn es dann noch Kinder betrifft, wie in unserem Fall, und der Herr Dr. Markus Bühler hat seine Entscheidungen auf Lügen basiert und diese Lügen übernommen und damit selbst gelogen, selbst Entscheidungen basierend auf unwahren Tatsachen gemacht, dann ist er ein Kinderrechte-Schänder, dann verstößt er nicht nur gegen Kinderrechte, sondern er verstößt noch gegen grundlegende Prinzipien unseres Rechtsstaats, nämlich dass ein Richter nicht lügen soll. Und sich um die Wahrheit bemühen soll und aufgrund von Tatsachen entscheiden soll. Das hat er nicht gemacht. Deshalb sage ich, ist der Herr Dr. Markus Bühler vom Amtsgericht Ulm, der Familienrichter ist, ein Kinderrechte schänder. Danke fürs Zuschauen. Und wie schon gesagt, wenn ihr über alle neuen Videos benachrichtigt werden wollt, klickt den Abonnieren-Button hier im Freifarm YouTube-Kanal. Aktiviert die Glocke, dann werdet ihr über alle neuen Videos. Informiert. Und falls du selber einen Fall hast, über den wir berichten sollen, dann schreib bitte an info.freifam.de per E-Mail, schilder uns ein bisschen, worum es darum geht, dann nehmen wir Kontakt mit dir auf. Und spenden kannst du auch für Freifam, um unsere Sache, nämlich die Freiheit der Familien, zu unterstützen. Unter anderem die Freiheit von Richtern, die lügen und damit Kindern schaden. Wie du spenden kannst, erfährst du in dem Link, der jetzt im Abspann kommt. Danke nochmal fürs Zuschauen. Tschüss.